Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen zu diesem, ja, kleinen Videotraining. Heute geht es um das Thema Videomarketing. Und, ähm, ja, du kannst es hier schon, ähm, lesen, warum ich viel früher und viel stärker, ja, auf Videomarketing hätte setzen sollen. Und zwar, ähm, ich habe hier mal einen Screenshot von meinem YouTube-Account gemacht. du siehst hier im Zeitraum vom 5.9.2.11. bis die Zeit, ähm, ja, seit September eben 2011 beschäftige ich mich mit dem Thema Videomarketing. Habe leider ja am Anfang das Ganze viel zu stiefmütterlich behandelt und erst ja ich sag mal im Laufe der letzten ein eineinhalb Jahre das Ganze ähm, stärker fokussiert. Und ähm, du siehst aber schon, welche Macht hinter Videomarketing steckt. Obwohl ich das Ganze so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, habe ich in dem Zeitraum ja etwas über 200 Videos gemacht und habe insgesamt ja über 34.000 Aufrufe. Ähm, ja, meiner Videos gehabt. Und, es ähm, ist natürlich ein, ein, ein, eine gigantische Geschichte, weil, ja, ähm, so ein Video aufzunehmen dauert je nach Länge des Videos vielleicht zwischen 5 und 30 Minuten. Und, ähm, du hast, ja, und du hast immer wieder was davon. In den letzten Monat zum Beispiel habe ich allein über 1500 Aufrufe, ja, ähm, über Videos gehabt, die, ähm, ja, die, die schon ja ein zwei drei oder, oder, oder sogar vier Jahre ja, im Netz sind ähm, und das ist ja das ist einfach gewaltig ja, weil ähm, du einmal die Arbeit machst und dann ja, ähm, regelmäßig davon profitierst das heißt äh, wenn du so willst hast du hier also hätte ich jetzt hier so 200 Mitarbeiter so rund um die Uhr ja, für mich meine Informationen in die Welt tragen und ähm, ja, und dass die Informationen abgerufen werden, das sieht man ja hier. Und jetzt sind 34.000 Aufrufe nicht das, das, das, das super Ergebnis. Ja. Es gibt ähm, da weitaus ähm, viel bessere Ergebnisse, aber die Frage ist doch immer ganz einfach. Wenn, wenn, ich diese Videos nicht gemacht hätte, hätte ich dann, ich sag mal, jetzt 34.000 Mal meine Informationen weitergeben können in diesem Zeitraum. Und das, ja, das bezweifle ich eher. Also, du siehst, wie wichtig das, ähm, Video Videomarketing ist und warum man, ja, Videomarketing auf jeden Fall, ähm, ja, einsetzen sollte. Und ich will gar nicht so drüber nachdenken. Ich habe es ja auch auf meinem Blog geschrieben. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was passiert wäre, wenn ich das Ganze, ja, von Anfang an konsequent durchgezogen hätte, wenn ich vielleicht anstatt, ja ich sag mal 50 Videos im Jahr 100 Videos im Jahr ähm, produziert hätte dann wären es äh, wahrscheinlich ja das, das das Doppelte ja oder vielleicht sogar das Dreifache und wenn mich heute jemand fragt und das ist so der erste Tipp den ich jetzt heute hier mit, mitgeben will wenn mich heute jemand äh, fragt ja was ich empfehlen würde um neue Kunden ja um einen Partner für, für sein Geschäft zu sponsern dann werde ich einfach ganz klar sagen setz Video Marketing ein ja es gibt teilweise wenn du in den Suchmaschinen googelst Gibt es teilweise ähm, ja, bestimmte Nischen, das sind so gut wie gar keine Videos vorhanden? Das heißt, du hast ja, die Chance, mit einem Video ja, relativ schnell bei der Google-Suche ähm, auf die erste Seite zu kommen ja, ähm, und dementsprechend dein, dein, deine Zielgruppe darauf zu erreichen. Und ein zweiter Tipp der wäre dann ganz lange Content-Marketing-Strategie. Ähm, ich mache das ähm, hauptsächlich über meinen Blog. Ähm, ja, Content-Marketing einfach mal kurz so äh, zwischen rein. Das ähm, ja, Content-Marketing kannst du eigentlich über jeden Kanal machen, wo du Informationen zu einem, zu zu anderen Menschen transportieren kannst. Ja, du kannst zum Beispiel über Video-Marketing machen, Blogging, Podcasting. Also quasi über alles, wo du wo du Informationen transportieren kannst. Und für mich meine Favoriten sind eben einfach das Blogging und ja Video-Marketing. Und die Vorteile von Video-Marketing liegen ja auch klar auf der Hand. Das sind zum einen die Einsatzmöglichkeiten. Du hast mit Video Marketing nahezu unmöglich, äh, äh, alle Möglichkeiten, ähm, ja, das, das Ganze einzusetzen für dein Business, ja, ob du das jetzt für den Kundensupport ja Du kannst einfach mal ein Video aufnehmen, wo du ein Sachverhalt darstellst, wo du zum Beispiel ja, zeigst, wie man einen Anmeldevorgang, wie man sich auf einer gewissen Mitgliederseite anmeldet, oder wie äh, man ein gewisses Problem löst, ja oder wie man ein Produkt installiert. oder ja, was auch immer. man kannst das Video dann hochladen auch deine Kundensupportseite und kannst deinen Kunden die Möglichkeit geben, rund um die Uhr, sich über diese Kundensupportseite eben das, die Informationen, ähm, ja, rauszufiltern, ja, die sie brauchen und das dann eben auch eins zu eins umsetzen. Wenn man etwas sieht, ist es immer besser, ähm, wie wenn man erst sich, ich sag mal, in dicke Handbücher einlesen muss oder ja ähm, ja etwas über das Telefon erklärt bekommen ja so kann man es eben anschauen eins zu eins umsetzen man kann es äh, sehr gut einsetzen um ja um einen Mitgliederbereich gut zu gestalten ja jemanden zum Beispiel im Network Marketing einen neuen Partner ja äh, super einzuarbeiten ja ihm Schritt für Schritt zu zeigen was als nächstes zu tun ist du kannst aber und das ist ein ganz entscheidender Punkt und das ist so ein bisschen mit dem Vorteil Nummer zwei verknüpft ähm, du kannst videos nicht nur für den Kundensupport oder, oder, oder für die Ausbildung nutzen, ja. Du kannst es auch mit, ganz hervorragend sogar nutzen, ja, um, um deine Produkte und deine Dienstleistungen zu verkaufen. Wenn du, es gibt zwar draußen im Netz super Verkaufstexte, ja, auf Webseiten, die wirklich richtig gute Ergebnisse erzielen, die schaffen, Emotionen zu transportieren. Aber letzten Endes sind wir doch mal ehrlich. Es gibt nichts stärkeres, ja, wie, äh, außer jetzt das persönliche 1 zu 1 Gespräch, aber es gibt ja eigentlich nichts Stärkeres wie ein Video, ja, um gewisse Emotionen ähm, rüberzubringen, um die, ja, um die Emotionen bei deinem bei deinen Zuschauern quasi, ähm, um die Emotionen zu deinen Zuschauern zu transportieren. Und das ist eben, wie gesagt, unheimlich wichtig, ja, um, um dann eben auch, ja, Vertrauen beim Gegenüber, ja, dann eben aufzubauen, ja. Du kannst ähm, ich denke auch immer, weil, weil man immer sagt Video machen, ich denke, was soll ich das Ganze einsetzen? Ähm, ja, eben wie gesagt Verkauf von Produkten, äh, Support. Aber ich, zum Beispiel nehmen wir mal einen ganz anderen Bereich: Ein Lehrer zum Beispiel. Der könnte zum Beispiel einen gewissen äh, gewissen Teil seines Unterrichts, ja, könnte er quasi nochmal mal äh, per Video erklären, so dass zum Beispiel Eltern es viel einfacher haben, äh, ihren, ihren Kindern bei der bei den Hausaufgaben zu helfen. Ja, er könnte eine gewisse Rechnungen oder was auch immer noch mal anhand eines Videos erklären, das beispielsweise auch dem eigenen Blog ja, veröffentlichen und dann quasi ja auch zu Hause bei den Kindern ja und ihren Eltern dann dementsprechend hinschleppen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man das einsetzen kann. Ja, ähm, ja mir fällt eigentlich fast gar nichts ein, für was man es nicht einsetzen kann. Und ähm, ja, es ist wie gesagt ganz hervorragend ja gewisse Emotionen bei den Zuschauern dann eben anzusprechen und ähm, natürlich auch dementsprechend besser und mehr zu verkaufen ja du kannst ähm, um das Ganze zu machen zum Beispiel Einblick in dein Unternehmen geben du kannst ja den Einblick in deine Firma ja ähm, den den Zuschauern Einblick in deine Firma geben du kannst ähm, einen Einblick über deine Person geben ja wer bist du wie bist du und das bekommen die Menschen eben ja durch Videos sehr sehr gut mit und ähm, Jetzt ist halt einfach noch die Frage, ja, wie kannst du jetzt mit Videomarketing am besten starten? Und hier ist einfach der der, der, der, der Fehler, den einfach ja viele zu Beginn machen, dass sie sich viel zu stark, ich sag mal, auf das Thema Technik konzentrieren, dass sie viel zu stark ja ähm, sich darauf äh, fokussieren, was jetzt im technischen Bereich alles gemacht werden muss, welche Kamera brauche ich, ja, wie wie schneide ich das Ganze? Aber das ist gar nicht so das, worauf es drauf ankommt. Es kommt nämlich einfach darauf an. Es kommt nämlich einfach darauf an, ja, dass du startest, ja, dass du loslegst, dass du anfängst, dass du, ähm, ja, dass du in die, in die Umsetzung kommst und, ähm, da reicht, ja, zum Anfang, ja, ganz normal das Smartphone aus, ja, ich hätte jetzt mal hier die Kamera, das Smartphone reicht aus oder, ja, eine Webcam, so wie lieber, wie ich das hier mache, ja, ähm, wie gesagt, es kommt wirklich, äh, Gar nicht so sehr auf die Technik an. Natürlich, wenn, wenn du jetzt ein riesengroßes Unternehmen hast, dann soll es sich das auch dementsprechend in deinen Videos widerspiegeln. Aber wenn du jetzt, ja, ein Networker bist oder, oder eine, oder, oder einfach eine ein firma ja, dann ist es viel wichtiger, dass du, ja, einen Einblick in deine Firma gibst, dass du, ja, ähm, ja, quasi authentisch rüberkommst. Ja, dass du einfach die Themen, die dir jetzt am Herzen liegen, in deinem Thema, ja, dass du deine Ansichten, deine Erfahrungen, ja, dass du das einfach transportierst, und dass du dann eben den Start-Button drückst und dementsprechend ja, das, was du in, äh, auf der, oder was dir auf dem Herzen liegt, dann eben deiner, deinen Zuschauern ja ähm, überbringst. Dann ist einfach ein wichtiger Punkt, dass du dich deine Persönlichkeit weiterentwickelst. Und das geht eben nur, ja wenn du eben auch Fehler machst, aus denen du lernen kannst. Ich höre oft immer, ähm, ja, dass man äh, vermeiden soll, ja, äh, Fehler zu machen. Ich sehe das immer ein bisschen anders, weil ähm, alles, woraus ich gelernt habe, ja, das waren letzten Endes Fehler und die größeren Fehler, da habe ich mehr daraus gelernt wie bei den kleineren und ähm, das hat mich eben alles heute zu dem gemacht, ja, was was was ich halt bin und so wird es eben bei dir auch sein. Deswegen solltest du Fehler machen von denen du dann eben auch lernen kannst oder aus denen du lernen kannst und ähm, ein ganz ganz schwieriger Punkt, das ist, wenn man so vor die Kamera geht dass man ja erstmal so diese Hemmschwelle überwinden muss, was sage ich jetzt, ja wie komme ich rüber, wie komme ich an, und das weiß ich äh, aus eigener Erfahrung, dass das ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist, ähm, aber du solltest ja im Plan darüber werden, beziehungsweise du solltest dich einfach frei davon machen, äh, von dem Gedanken, was andere über dich denken, weil egal was du machst, ob du für eine Sache bist, gegen eine Sache, es wird immer eine Person geben, die es anders sieht wie du, und je größer dein Erfolg wird, umso mehr, ähm, wirst du Menschen haben, die dich lieben, die, dich, die, die, die das ähm, gut finden, was du machst, aber es wird eben auch Menschen geben, ja, die das nicht mögen, was du machst. Also mach dich eben einfach frei ja, von dem, was äh, andere Menschen über dich denken. Das soll dir egal sein. Lenk einfach deinen Fokus ja, auf, ähm, ja, auf die Dinge, die dich weiterbringen, auf die Menschen, die dich weiterbringen, die Menschen, die dich mögen. Okay, ja, sicherlich kann man noch sehr, sehr viel über das Thema Videomarketing sagen. Da könnte man wahrscheinlich äh, unzählige Wochenende-Workshops ja, ähm, dies, zu diesem Thema eben füllen. Ähm, das würde jetzt aber den Rahmen hier sprengen. Ich werde da auch in Zukunft noch weitere Videos machen. Wenn du, ähm, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du dir einen Kommentar hinterlässt oder das Ganze einfach likes. Ähm, wenn du weitere Tipps rund um die Themen Videomarketing, äh, Internetmarketing, Networkmarketing, Vertrieb, Verkaufsstrategien... Ähm, ja, wenn du da weitere Infos haben willst oder weitere Tipps, dann trag dich eben unterhalb des Videos in meinen Newsletter ein und dann verpasst du kein weiteres Video, keine weiteren ähm, Artikel, die ich veröffentliche. In diesem Sinne danke ich dir jetzt, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video bis zum Ende anzuschauen und ja, wünsche dir maximalen Erfolg, eine schöne Woche, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.